Hallo alle zusammen! Hier erfahren Sie, wie Sie die qmU kvm QM hypervisor kernel module und den virtuellen Maschinenmanager im Linux-Betriebssystem installieren. Sie werden auch erfahren, wie man eine virtuelle Maschine mit Windows erstellt und wie man Daten von der Festplatte einer virtuellen kvm maschine wiederherstellt. kvm kernel virtual maschine ist eine vollständige Open-Source-Virtualisierungsklosung für Linux-Systeme. Die VirtualBox und VMware Workstation ist KWM eine Virtualisierungsinfrastruktur für den Linux-Kernel, die ihn in einen Hypervisor verwendet. Ein Hypervisor dieser Art ermöglicht es den Benutzern isolierte Instanzen, anderer Betriebssysteme innerhalb des host auszuführen. Der Virtual Machine Manager ist ein QR-Programm, das Sie für die Verwaltung virtueller Maschinen benötigen und mit dem Sie eine virtuelle Maschine sowohl lokal aus, auch über das Netzwerk, zum Beispiel über verwalten können. Wenn Sie aus irgendeinem Grund-Virtualbox oder mh, wenn man nicht unter Linux installieren können, können Sie KWM ausprobieren. Im folgenden Video zeige ich im Detail, wie man die Module installiert, um KWM von Funktion fähig zu machen. Als Beispiel Dienst Ubuntu 20.04. Bevor Sie mit der Installation von KWM beginnen, sollten Sie zunächst prüfen, ob Ihr PK-Prozessor, Handware, Virtualisierung und KWM Unterstützung unterstützt. Wenn der Befehl ein Ergebnis von 0 ausgibt, unterstützt der Prozessor keine Virtualisierung. In meinem Fall können Sie mit der Installation vorfahren. Installieren Sie dazu zunächst ein weiteres Test-Tool, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Prüfen Sie dann, ob QWM verwendet werden kann, indem Sie folgenden Befehl eingeben. Wenn KWM unterstützt wird, zeigt das System eine Meldung ein, dass die kwm Beschleunigung verwendet werden kann. Bei Inkompatibilität wird eine Meldung angezeigt, dass KWM nicht gestartet werden kann. Vor der Installation sollten Sie die Repositories aktualisieren, indem Sie den Befehl Update ausführen. Um die erforderlichen KWM-Pakete zu installieren, führen Sie den Befehl Install mit den Paketnamen aus. Die Software, die eine Hardware-Emulation des KWM-Hypervisors bietet, ist qemu Konfigurationsdateien für den Betrieb von LibWirt als Systemdienst LibWirt der system Software zur Verwaltung von Virtualisierungsplattformen LibWirt Clients. Eine Reihe von Befehlzeilen tut zum Konfigurieren von Bridges, Bridget -Utils. Eine grafische Benutzeroberfläche und unterstützende Befehlzeilen dieses Programms für die Verwaltung der virtuellen Maschinen über LibWirt, Wirt Manager. Wenn Sie zur Bestätigung ausgefordert werden, geben Sie Ja ein, drücken Sie Enter und warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist. Nachdem Sie die KWM-Pakete installiert haben, führen Sie die Befehle zum Starten und Aktivieren des automatischen Starts beim Systemstart aus. Wenn der Manager der virtuellen Maschine einen Fehler anzeigt, starten Sie das System neu. Sobald der Server konfiguriert ist, starten Sie den virtuellen Maschine Manager mit dem Befehl oder über das Anwendungsmenü, indem Sie auf die Programmverknüpfung klicken. Um eine virtuelle Maschine zu erstellen, klicken Sie auf das Computersymbol in der oberen linken Ecke. Wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster die Option zur Installation der virtuellen Maschine mit einem iso image und klicken Sie auf Weiter. Im nächsten Fenster geben Sie den Pfad zu äh, dem zuvor heruntergeladenen ISR-Image des Betriebssystems an, indem Sie auf die Schaltfläche Browser klicken. Markieren Sie es und klicken Sie auf Chrome Resolve und Weiter. Geben Sie dann den Mensch des Arbeitsspeichers und die Anzahl der Prozessoren ein, die Sie der virtuellen Maschine zuweisen möchten. Geben Sie schließlich einen Namen für diese virtuelle Maschine an und klicken Sie auf Fertigstellen – Finish. Danach wird eine virtuelle Maschine automatisch gestartet und die Installation des Betriebssystems auf dem Image beginnt. Für weitere Details zur Installation des Betriebssystems gibt es separate Videos auf dem Kanal. Datenverlust ist bekanntlich ein unvermeidliches Problem für jeden PK-Benutzer. Die Ursachen für Datenverluste auf virtuellen Maschinen können folgende sein. Versendliches Löschen von Dateien, Formatierung der Festplatte, virtuelle Datei ist nicht eingehängt, Beschädigung der Indexdateien, unerwartetes Herunterfahren des Computers, auf Fall des Hypervisors usw. So um die Dateien Ihrer virtuellen Maschine wiederherzustellen, benötigen Sie eine spezielle Software, die Ihnen hilft, verlorene Informationen wiederherzustellen. Eine Datenwiederherstellungssoftware. Sehen wir uns zunächst an, wo und wie die Dateien der virtuellen Maschine selbst wiederhergestellt werden können, wenn sie aus irgendeinem Grund nicht gestartet werden kann, das Betriebssystem nicht hochfährt oder die Dateien versehentlich gelöscht oder beschädigt wurden. Um die Dateien der virtuellen Maschine von der Festplatte wiederherzustellen, verwenden Sie Hetman Partition Recovery. Das Programm unterstützt alle gängigen Dateisystemformate und hilft bei der Wiederherstellung von Daten im Falle von Loschung, Formatierung, Software- und Hardware-Fehlern. Schließen Sie das Laufwerk an das Windows-Betriebssystem an und führen Sie die Überprüfung durch. Sie finden die Dateien der virtuellen KW-Maschine im folgenden Pfad. Der Dateiname entspricht dem Namen der virtuellen Maschine. Es handelt sich um eine Datei mit der Erweiterung Quove 2. Stellen Sie es an einem beliebigen Speicherort wieder her. Wenn Sie einen Computer mit einem Linux-Betriebssystem haben, können Sie versuchen, sie ohne zusätzliche Software zu erhalten. Laden Sie die Datei der virtuellen Maschine in einen Manager, führen Sie ihn aus und erhalten Sie die benötigten Informationen. Wenn Sie aus Ihrem Grund nicht in der Lage sind, die virtuelle Maschine nach der Wiederherstellung zu boten oder ein Fehler beim Start-Auftritt, ist kein Problem. Laden Sie die Datei in unser Programm und stellen Sie die Daten daraus wieder her. Drücken Sie dazu im Programmfenster aus Tools, Mount Disk, in dem sich öffnenden Programmfenster werden Sie aufgefordert, den Typ, den Disk Image auszuwählen. Suchen Sie in der Liste nach dem Namen der virtuellen Maschine, auf der er erstellt wurde, oder nach der entsprechenden Dateiweiterung weiter. Geben Sie den Pfad zu den Ordner mit den Dateien an und klicken Sie auf Ordner auswählen. Die Software lädt alle Dateien der virtuellen Maschine in diesem Ordner. Wenn Sie eine bestimmte Datei benötigen, entfernen Sie das Häkchen in dem Kontrollkästchen. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und wählen Sie Öffnen, um die Datensuche zu starten. Wählen Sie dann die der analyse aus und führen Sie zunächst schneller Scan durch. Wie Sie sehen können, hat das Programm problemlos alle Dateien gefunden, die sich noch auf dem Laufwerk befinden. Die roten Kreuzen zeigen an, dass die Dateien gelöscht wurden. Wenn Sie auf eine Datei klicken, können Sie deren Inhalt im Vorschaufenster sehen. Um die gesuchte Datei schnell zu finden, gibt es eine Suchfunktion nach Namen. Markieren Sie die Dateien, die Sie zurückgeben möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie das Laufwerk an, auf dem Sie die Dateien speichern möchten und klicken Sie auf Speichern. Wie Sie wissen, bieten virtuelle Maschinen den besten Schutz von plötzlichen Datenverlust. Sie bieten zwar mehr Sicherheit, können sie aber nicht vollständig vor Datenverlust schützen. Es kann zu Softwareabstürzen, unerwarteten Systemabschaltungen, menschlichen Fehlern wie dem versandlichen Loschen von Dateien oder dem Formatieren der Festplatte usw. So kommen. Bei Datenverlusten von virtuellen Maschinen entspannen wir die Verwendung des leistungsstarken Datenrettungstools Helfen Partition Recovery. Das Programm unterstützt die gängigen für für virtuelle Festplatten, vmdk, vd, vhd, vhdx, hdd, hds, qrkow, qrkow2, image, Kov get. Mit der Testversion der Software können Sie vor dem Kauf der Vollversion überprüfen, ob sie funktioniert. Die Vollversion wird nur zum Speichern von Dateien benötigt. Das war's.